Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich zeige euch Chance auf Loki und ja, ich bin hier im Hauptmenü oder im, im Spiel, mit dem Spiel, würde ich sagen. Also grafisch ist das echt sehr, sehr schön gemacht, muss ich einfach sagen. Tolle Musik, ähm, ja, was zum Runterkommen. Aber ich würde sagen, es gibt ein schönes Intro, nach meinem Intro kommt das Gameplay-Intro und dann geht's los. Viel Spaß! Sometimes, sometimes I can feel that I'm small, insignificant, and also powerless, but isn't it true that I feel those feelings just the same as those who feel big, important, and powerful? My gracious belief has always been that life is a time for growth and evolution, and now Now I'm slowly gaining insight into the mysteries of my world. Am I just a small cog in the big wheel of time? Or am I a giant, able to move heaven and earth to create a reality that was once just a dream? Is it possible for me to take charge of my own destiny and find a way for elements to collide in harmony? I strive to make a difference. I have no choice, really. So, if this is what it takes, then this is what I'm willing to do. Every beginning is small, and rebuilding my once forgotten world is where I must begin. So, das ist natürlich relativ einfach jetzt. Zwei Teile, sollten wir schnell hinkriegen, oder? Flieg, du bist frei. Oh, wird größer. Und, setzt sich da ab, okay. Also wir bauen hier unsere Welten. Oh, jetzt haben wir schon vier Stück. Jetzt müssen wir mal schauen. Was zusammen. Wir nehmen uns mal die Endstücke. Schauen wir mal, wie wir was hinkriegen. Gut, dass jetzt aufgebaut wird. Ah, okay. Ah, sieht echt toll aus, auch mit den ganzen Reflexion auf dem Wasser, grafisch echt toll gemacht, oh jetzt wird es auch hell, ist wirklich was auch von den Klängen her, von der Musik her, schön was, ja, einfach zum Knobeln, zum Runterkommen. Okay, was kommt jetzt hier, drei Teile. So reinpassen, oder? So, jetzt haben wir hier so einen Bogen. Ach, guck mal, wie süß! Kleine außerirdisch laufen da rum. So, man kann die auch von Weitem äh, einfach greifen, äh, äh, automatisch, kommt er dann zu uns geflogen. So. das müssen wir mal genauer überlegen. Wie sieht es denn hier aus? Mach oh. keinen Scheiß. Hier so eine Brücke, haben wir die irgendwo auch drauf? Also ich bin nicht gut im Puzzeln, ja, das mal direkt vorab. <lacht> Vier Teile das ist es schon nicht so einfach. Ne? Das hinpassen könnte, oder? oder? Oder kommt das auch noch hier irgendwo dran direkt? Das könnte natürlich auch noch sein, ne? Ne. Es <lacht> handelt sich nur noch um Stunden. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wenn man total verzweifelt ist, kann man auch Tooltips anzeigen lassen. Das mache ich jetzt einfach mal, dass ihr auch seht, wie das dann aussieht. So, hier werden mir jetzt zwei Sachen angezeigt. Hier und hier. Ah, guck mal. So, und dann kommt man eventuell schon ein Stück weiter wieder. Wenn man irgendwas sieht, was da reinpassen könnte. dran. Ne? Die Frage ist, wie groß wird das Ganze noch? Irgendwie muss man die Teile doch auch erstmal zusammenfügen, oder? Ja, guck mal. So wird doch so wird doch eine Stadt draus. Hier links Unterseite. Wie sieht es hier aus? Auch nicht. Ja. Mit dem Grün könntest du irgendwie hier zusammenhängen, oder? Wir haben alles Grün. Das passt alles nicht. Vielleicht. Ah. Ja, langsam sind sie wieder alle froh. <lacht> <lacht> Boah, da muss ich irgendwie jetzt raten: wo passt der hin? Ich müssen mir jetzt nochmal einen Tooltip anzeigen. Ich ist auch welche Öl konnte der jetzt kommen. Ich muss mir nochmal einen Tooltip anzeigen. hätte ich vielleicht selber drauf kommen können, bin ich aber nicht. <lacht> Mann bin ich schlecht! Okay, jetzt geht die ganze Stadtbauerei noch weiter. Jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Brücke. Das habe ich jetzt gesehen, weil beide ein Loch hatten. Im Berg. Oh! Das mir nicht auf kommen. So, das könnte vom Plateau her hier irgendwo hinpassen, ne? Hier ist so. Ah, ja, guck mal. Ah, oh, weil die belebt ist. Ist hier statt, äh, viel mehr belebt. Belebt, ja? ist jetzt auch so ein Eckstück hier, so. Das kommt aber wahrscheinlich noch hier hin. Guck ne? mal, da haben wir auch keinen Loch mehr. ja auch nicht. Ich würde sagen, das wird auf jeden Fall hier irgendwie was zusammenhängen, oder? Ich stelle mir gerade vor, wenn man einfach alle Teile zack, zack, zack hier hin hinbekommt und äh, muss das dann zusammenbauen, das würde ich überhaupt nicht schaffen. Aber wie gesagt, Puzzeln ist jetzt nicht so mein, mein Steckenpferd. Wo ist denn das hier mit der... Grün. Hier haben wir ein grünes Plateau. Hier haben no, wir noch so einen Tunnel. Aber die haben ja hier nicht die Tunnel. Aber von der Farbe hier könnte das hier echt hinpassen, ne? Ich muss jetzt mal überlegen, ob es hinpassen könnte. Also, ich lasse es mir überlegen. Also ich merke gerade, wie schlecht ich echt in, in so Games bin. <lacht> Im Puzzeln. Zwar die Puzzeln ist schon schwierig. Was passt hier eigentlich so hin? Ecke. <lacht> Oder doch nicht? Wir müssen uns das halt von der Bauweise mal anschauen. Jetzt mal ungefähr so ein Muster noch, aber ich würde ja sagen, dass das hier irgendwo hinpasst. Da wo schnell eigentlich versucht, ne? Meine ich zumindest. So, drei Teile haben wir da. müsste sich irgendwie zusammenfügen lassen. Hier. Irgendwas ist hier mit diesen, mit diesen Steinen, oder? Mit diesem Steinweg, den kleinen. Na ja, guck mal. Schon leben die Leute fast wieder. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, auch wenn es jetzt nicht wirklich mein Genre ist. Aber ich stelle ja auch gerne Spiele vor, die jetzt nicht unbedingt sich in meinem Genre befinden. ja, mal wieder. Das könnte doch passen. Ja, guck mal. Games, das äh, nicht unbedingt immer mit Ballern oder so zu tun hat. Mache ich natürlich auch gerne so Action-Games. Aber äh, sowas kann auch ab und zu mal gerne sein. Das möchte ich möchte noch mal kurz überlegen, sehen wir hier irgendwo noch was? Der könnte doch hier hinpassen, oder? Sehr gut. Die versunkene Stadt. so die Bruchstücke mal so anschauen und dann auch die Oberteile, was da passen könnte. Das hier so hinkommt. Ja. Also dieses Step-by-Step-Zusammenbauen gefällt mir, muss ich sagen. Das habe ich jetzt gesehen, weil das alles irgendwie zusammenpasste. So, das müsste hier hin. Das ist der Abschluss von der, von unserer Welt. Ja, cool. mal reparieren, ne? So. so. Was passt das denn jetzt noch zusammen? cool wie alles direkt ein bisschen belebter wird. Ach guck mal hier. Jetzt hier auch drauf. Jetzt müssen wir mal schauen. Müsst du so passen. was war's mit der Welt, ne? Also vom, vom Storytelling her so, ja, es ist keine richtige Story, aber schon, schon gut aufgemacht, finde ich. Es ist nicht einfach ein stupides Puzzeln, sondern man hat dann Städte, die man zusammensteckt. Das wird dann schön präsentiert auch alles. Ja, ich würde sagen, ja, wir verbleiben jetzt erstmal hier bei Level 1, was wir jetzt geschafft haben und ich hoffe euch hat es gefallen, also ich muss sagen, cooles Game zum runterkommen, Audio, audiovisuell wird hier was geboten, also vom von, von, von Look her, von der Aufmachung hier, wie das Ganze dann ja, präsentiert wird, wenn man was zusammengebaut hat, äh, man, man kreiert hier die ganzen Städte, die dann auch wirklich belebt sind und ja, ist cool, fand, ich fand es jetzt auch nicht so einfach für mich als äh, Puzzle-Nerd, sage ich einfach mal, äh, puzzle laie muss man sagen, äh, war es schon, schon herausfordernd, sage ich einfach mal. Natürlich für Leute, die sowas öfters machen, ist es natürlich nicht schwierig, aber ich weiß nicht, was hier noch kommt, wird mit Sicherheit noch schwieriger. Ja Leute, was sagt ihr zu dem Game? Würde ich mich echt äh, ja, freuen, wenn ihr da mal unter die Kommentare was schreibt. Ist das was für euch? Ist das nichts für euch? Oder habt ihr es sogar schon gespielt? Wenn ja, wie viel Spieldauer steckt hier drin? Gerne mal auch in die Kommentare reinpacken damit. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt auf Abo-Button drücken und Like nicht vergessen. Würde ich mich echt freuen, wenn ihr mich dahingehend unterstützt. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.